Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi, heute seit langer Zeit mal wieder mit einem Update zum Wasserstoffunternehmen Plug Power, gestern hatte das, bzw. vorgestern am Donnerstag hatte das Unternehmen nach US-Börsenschluss die Zahlen für das zweite Quartal bekannt gegeben. Daraufhin stieg die Aktie nachbörslich bereits um 8% und auch am letzten Handelstag der Woche am Freitag legte die Aktie weiter zu. Kommen wir also direkt mal zu den Zahlen und starten dabei beim Umsatz. Dort sieht es abermals wieder sehr gut aus, wenn man davon absieht, dass infolge der nonkonformen Bilanzierung von Aktienoptionen für große Kunden wie Amazon sich im letzten Quartal vergangenen Jahres ein negativer Nettoumsatz ergeben hatte. Bei der Entwicklung der Bruttoumsätze hat Plug Power über die letzten vier bis fünf Quartale ein vielversprechendes Wachstum hingelegt, welches sich nun auch bei den Nettoumsätzen fortsetzt mit insgesamt ca. 125 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2021. Das entspricht einem Wachstum um absolut gesehen 57 Millionen US-Dollar und dann relativ gesehen 83% Wachstum Jahr zu Jahr. Wichtig ist natürlich nicht nur der Umsatz, sondern auch die Profitabilität. Und hier ist der Verlust dann doch höher ausgefallen, als von den Analysten erwartet. Dem Quartalsbericht zufolge verzeichnete Black Power einen Nettoverlust im zweiten Quartal von 90 Millionen US-Dollar. Damit übertraf der Verlust die Erwartungen der Analysten um mehr als das Doppelte. Im groben Durchschnitt war von einem Verlust pro Aktie in Höhe von 0,08 US-Dollar, also 8 US-Dollar Cent, ausgegangen worden. Warum reagierte die Börse also so optimistisch auf die Ergebnisse? Eine Antwort darauf ist natürlich, dass in einem Wachstumsmarkt, wenn man die Pole-Position erreichen möchte, dann ist es in der Anfangsphase wichtig, möglichst schnell zu wachsen und viele Geschäftsbereiche zu erschließen, schnell zu expandieren und der erste in neuen Absatzmärkten wie zum Beispiel in Europa zu sein. Und dahingehend ist der deutliche Umsatzwachstum und neue Umsatzrekord ein positives Zeichen insbesondere weil die Prognose für die Bruttobuchung des laufenden Geschäftsjahres auf eine halbe Milliarde US-Dollar angehoben wurde und im nächsten Jahr soll dann bereits ein Bruttoumsatz von 750 Millionen US-Dollar erreicht werden. Umsatzrekord und Verlust über den Erwartungen, wie passt das beides zusammen? Die Antwort auf diese Frage lässt sich aus dem Geschäftsbericht relativ leicht entnehmen. Und deswegen schauen wir jetzt zunächst einmal auf die Gründe für den hohen Verlust. Ja, wie am Anfang schon angesprochen, gab es ja, ähm, ich glaube Anfang dieses Jahres war das, den, ja, ich mal, kleinen Skandal bei Plug Power, dass dort angeblich was mit den Bilanzen, mit den Zahlen nicht stimmt. Ähm, und man hatte im Hinterblick auf die Wirecard-Situation so ein bisschen das Gefühl, ah, liegt da wieder so ein kleiner Betrugsskandal vor, wo wirklich absichtlich getäuscht, getrickst wurde und Plug Power ist mehr Schein als Sein. Das hat sich so nicht bestätigt, es war eigentlich eher ja eine komplizierte Geschichte, wie man ähm, die Ausstellung von Aktienoptionen für Kunden gegen eine ja vor, vor der Leistung erfolgenden Zahlung, sozusagen einen Kundenkredit, wie, wie man das richtig bilanziert. Und das war halt eben falsch gemacht worden in den Jahren 2018-2019. Das heißt, durch diese nonkonforme Bilanzierung von Aktienoptionen für eine Vorauszahlung der Leistung durch vor allen Dingen Amazon als Großkunden mussten die Geschäftsergebnisse für das Jahr 2018 und das Jahr 2019 jetzt nachträglich korrigiert werden und ihr damit einhergehenden notwendigen bilanzierungstechnischen und juristischen Kompetenzen haben wirkend natürlich einen ja, Teil zu den unerwartet hohen Kosten im Quartal beigetragen, aber man erwähnt auch im Geschäftsbericht, dass jetzt diese Sache endgültig abgeschlossen sei und man habe die Geschäftsberichte jetzt korrigiert und damit sei das Thema auch erledigt und würde keine weiteren Kosten und Probleme mehr bereiten. Ja und auch die diversen Partnerschaften und die Gründungsprozesse der verschiedenen Joint Ventures haben natürlich auch für eine erhöhte Ausgabe bei Anwälten, Wirtschaftsprüfern und anderweitigen Beraterstäben gesorgt. Ja der dritte Grund, der sich aus dem Geschäftsbericht herauslesen lässt, ist der Einfluss von Covid 19 auf die Lieferketten von Black Power. Infolge von partiell unterbrochenen Lieferketten war die Distribution von Wasserstoff nicht in dem Maße möglich, wie man sich dies erhofft hatte, mit erheblichen Folgen. Insgesamt 35 Millionen US-Dollar Aufwand sollen laut Geschäftsführung von Plug Power auf die negativen Lieferketteneffekte und Barrieren infolge der Corona-Pandemie zurückzuführen sein. Kommen wir jetzt zu den Gründen für die Erhöhung der Umsatzprognosen. Die Gründe für das erhöhte Umsatzwachstum und die Erhöhung dann folglich auch der Prognosen sind mannigfaltig. Was man zu den vergangenen Zahlen und Umsätzen sagen kann, ist natürlich bezogen auf den Absatz, dass sich hier natürlich schwarz auf weiß wiederfinden lässt, was zu der starken Umsatzsteigerung, netto Umsatzsteigerung von ca. 80% geführt hat. Insbesondere die 3666 ausgelieferten gendrive units und insgesamt 16 Wasserstoff-Infrastruktursystemplattformen steigerten Plug Power's Absatzzahlen im Vergleich zum Vorjahr, wie gesagt, massiv. Und bei den Brennstoffzellen der GenDrive-Reihe kam es zu einem Anstieg von ca. 1000 Einheiten. Das entspricht einem Wachstum von ca. 40%. Der Absatz der Infrastruktursystemplattform welcher unter anderem die Lagerung und Bedankungen inkludiert. Da kam es zu einer Vervierfachung gegenüber dem Vorja Vorjahresquartal, bei dem insgesamt äh, vier Infrastruktursysteme abgesetzt werden konnten. Ja, und daran sieht man meiner Meinung nach auch nochmal, dass das Thema Infrastruktur jetzt langsam auch anfängt zu laufen. Ja, ein weiterer Grund für die... Auch für den Optimismus, auch für die positive Reaktion der Börse ähm, auf die Mitteilung, ähm, auf den Geschäftsbericht von Black Power ist die Gründung und der Beginn der operativen Arbeit des Joint Ventures. Hyvia zusammen mit Renault erfolgreich jetzt abgeschlossen wurde und man bereits für Ende dieses Jahres anpeile die ersten drei Modelle von Leichttransportern, Betrieben mit Wasserstoff für den kommerziellen Sektor. Natürlich äh, Bereiche wie Logistik, aber natürlich auch eventuell an den kleinen Handwerker, dass man diese Modelle, drei Modelle, jetzt bis Ende des Jahres an den Markt bringen wolle. Und das Joint Venture ähm, ja, will mit ihrem Vorhaben, bis 2030 an die 30% des europäischen Marktes für wasserstoffbetriebene, kommerziell genutzte Fahrzeuge wie solche Leichttransporter ergattern. Ähm, und man geht dort aktuell in einer, ja, wahrscheinlich selbst angefertigten Marktstudie. Ich weiß nicht genau, wo die aus diesem Geschäftsbericht die Zahlen genau herleiten, wie sie die herleiten, aber sie gehen von 500.000, ähm, sogenannten Leichttransportern dann aus äh, als Absatzmarkt und geben halt an, dass sie 30% davon absetzen möchten im Jahr 2030. Und das würde dann 150.000 abgesetzte Fahrzeuge entsprechen. Ja, in den nächsten zwei bis drei Jahren wird es wahrscheinlich noch nicht sehr profitabel sein. Das Ganze muss natürlich erst anlaufen. Man hat ja auch gesehen bei Tesla zum Beispiel, dass die Gründungsphase durchaus hart sein kann. Und das gilt ja nicht nur für jetzt das neue Joint Venture, sondern natürlich für das Gesamtunternehmen Plug Power. Aber man hat durch die äh, zahlreichen Kapitalerhöhungen in der, in der Vergangenheit und durch auch ja, die Partnerschaften mit etwas finanzstärkeren Konzernen, ähm, komme ich auch gleich mal darauf zu sprechen natürlich. Dementsprechend äh, auf der Finanzierungsseite auch ganz gute Karten. Ein wichtiger Punkt ist natürlich immer, dass es nicht ausreicht schöne Brennstoffzellen zu bauen oder Fahrzeuge, die mit Wasserstoff fahren können, sondern es muss natürlich gewährleistet sein, dass genug Wasserstoff nicht nur zur Verfügung ist und produziert wird, sondern insbesondere auch verteilt werden kann. Und deswegen ist die Ausweitung der Wasserstoffinfrastrukturnetzwerks und der Produktionskapazität von grünem Wasserstoff insbesondere eine zentrale Rolle, der man sich widmen muss und im neuen Geschäftsbericht vermeldete Plug Power, dass die Ausweitung der Produktionskapazitäten zur Erzeugung von grünem Wasserstoff ähm, jetzt durch neue Produktionsanlagen und Plantagen die mittel- und langfristigen Ziele von 500 Tonnen pro Tag im Jahr 2025 und 1000 Tonnen pro Tag im Jahr 2018 mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht werden. Unter anderem eine neue Plantage im Norden der USA, genauer gesagt im Bundesstaat Georgia. Sie soll bereits Mitte 2022, also circa in einem Jahr bereits, durch die Erzeugung von Biomethan und dessen chemische energetische Weiterverarbeitung zunächst einmal täglich 15 Tonnen grünen Wasserstoff in die US-amerikanische, hauptsächlich von Black Power geförderte Wasserstoffinfrastruktur und Distributionsnetzwerk sozusagen einspeisen können. Langfristig könnte sich dieser Wert für ähm, die Produktions- und Plantage im Norden der USA im Bundesstaat Georgia dann noch verdoppeln auf 30 Tonnen grünen Wasserstoff pro Tag. Ja, im zweiten Quartal 2021 hat Plug Power eine strategische Partnerschaft mit dem britischen Rüstungs-, Informations-, Sicherheits- und Luftfahrtkonzern BAE Systems abgeschlossen, welche trotz ihrem vermutlich negativen Ruf, den so Rüstungskonzerne oftmals haben, ähm, ja die, die aber allerdings trotzdem über eine langreichende Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von emissionsfreien Fahrzeugen haben und sogar bereits über 10.000 elektrisch angetriebene Busse weltweit ausgeliefert haben. Und die sind halt alle weltweit im Betrieb, vor allen Dingen natürlich in Großstädten. Mit denen haben sie jetzt eine strategische Partnerschaft geschlossen. Und nun soll die Energie für den elektrischen Antrieb nicht mehr ausschließlich aus der Steckdose kommen, sondern ebenfalls aus der Brennstoffzelle. Ähm, Mit Hilfe von Wasserstoff. Ja, und dann kommen wir jetzt noch mal zum 5T Hydrogen Fund. Eine wichtige Erkenntnis oder Erkenntnis, die man aus dem Geschäftsbericht von Plug Power ebenfalls entnehmen konnte, war, dass dieser ein Investment in Höhe von bis zu 200 Millionen US-Dollar in den 5T Hydrogen Fund Plan. Und was ist dieser Fund? Genau, habe ich mich natürlich gefragt. Das ist ein Privatfonds zwecks dem schnellen Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur und auch Wasserstoffförderung. Und zusammen mit anderen Unternehmen wie zum Beispiel Baker Huggles, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, ist auf jeden Fall einer der weltweit führenden Anbieter für Lösungen im Bereich der Erdöl- und Erdgasförderung, ähm, agiert Plug Power hier als Kerninvestor im Bereich der Wasserinfrastruktur und dessen Ausbau. Ja, komm, ja, kommen wir nun zu meinem Fazit. Soll man Plug Power jetzt wieder kaufen, einsteigen, drinbleiben? Ja, nein, vielleicht... Also betrachtet man die Ausrichtung der größten Automobilkonzerne in Bezug zur Marktkapitalisierung, folglich wären das Tesla und VW, so stand eins sehr ja sicher, die Idee von wasserstoffbetriebenen Autos im großen Stil wird nicht nachgegangen. Stattdessen möchte man sich auf die Produktion von Elektroautos konzentrieren, da diese einen höheren Wirkungsgrad haben. Haken an der Sache, insbesondere in Deutschland, der Strom für die E-Autos kommt aus Kohlekraftwerken und die Umstellung auf regenerative und erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraft läuft nur schleppend voran und löst auch nicht das Problem der Volatilität. Hier ist von Hans-Werner Sinn, Wirtschaftsprofessor, gibt es da auf YouTube einen sehr interessanten Beitrag, auch wo er glaube ich, glaub, mit dem Titel Energiewende ins Nichts beschreibt, welches Problem diese Volatilität der erneuerbaren Energien auftut und dass ähm, es Tage gibt, wo sozusagen gar kein Strom davon wirklich vorhanden ist. Und das heißt, ohne fossile Brennstoffe kommen wir in Deutschland erstmal so fern gar nicht aus. Und da macht es natürlich dann auch wenig Sinn, wenn wir dann nochmal ganz stark mit äh, Elektroautos dazukommen, die den Strombedarf, der jetzt schon ähm, so hoch ist, dass wir... Auslandstrom einkaufen müssen. Da, da, da tut man sich natürlich keinen Gefallen mit. Und gerade der erneuerbare Strom muss teilweise sogar gegen Subventionen vom Netz genommen werden, wenn in der Spitze dann zu viel Strom im Stromnetz ist. Und genau hier ist halt der Vorteil von Wasserstoff, dass man diese, wenn mal gerade äh, das Angebot höher ist als die Nachfrage an Strom, dass man das zur Wasserstoffgewinnung verwendet bei der Elektrolyse und dann dementsprechend insbesondere Fahrzeuge mit etwas höherem Gewicht als normale PKWs, eben zum Beispiel Leichttransporter, damit ja, befüllt und äh, ihnen sozusagen Energie gibt, weil diese im Gegensatz dann auch wieder zu reinen E-Autos den Vorteil bieten, dass sie, also je länger ein Auto fahren soll und je mehr es wiegt, desto höher muss die Batterie sein und dann kann man so einen Wirksamkeitsgrad berechnen. Und da sagt man einfach, dass bei großen Fahrzeugen wie Bussen, Transportern, LKWs, auch Schiffen, Flugzeugen, da hat man einfach einen höheren Wirkungsgrad, wenn man sich auf Brennstoffzellen und Wasserstoff konzentriert und genau da sich sozusagen den Wert, den Plug Power und mit ihren Joint Ventures und mit dem Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur dann vorantreibt. Ich persönlich glaube weiterhin, dass Wasserstoff ein großer Wachstumsmarkt wird und denke, dass insbesondere in Ländern wie Deutschland, in dem man sich leider von der Atomkraft abgewendet hat, statt diese voranzubringen und sicherer zu machen dass in solchen Ländern Wasserstoff ein zentraler Lösungsansatz darstellt und somit insbesondere im Zentrum, im Herzen Europas, ein vielversprechender Absatzmarkt vorliegt, in dem sich Plug Power jetzt insbesondere durch Joint Ventures in Europa, zum Beispiel mit den Franzosen, mit Renault, auch hervorragend positioniert hat. Ich habe Aktien von Plug Power, bin also auch ein bisschen... Ja, tue ich ja, sage ich mal, nicht ganz objektiv in meiner Analyse. Kann man einfach nicht sein, wenn man eine Aktie selber im Depot hat. Deswegen nochmal so die, die Warnung davor. Aber ich habe sie noch zu moderaten Kursen erworben und nicht am Ende des wasserstoff Und ich habe auch vorher schon mal immer mal wieder ein bisschen damit getradet. Ist auch nicht schwer, wenn die Aktie die ganze Zeit nur hoch geht. Aber ich habe mir meine Position übrig gehalten, die ich langfristig halten möchte, weil ich daran glaube. Und ja, in dem Sinne, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und weiter auf dem Laufenden bleiben wollt über Plug Power und weitere spannende neue kleine Aktien, die man nicht so auf dem Schirm hat, erfahren möchte. Und in dem Sinne, bleibt gesund und ciao.